Kann man die wieder gemischtes Kräuter? Gemischte Kräuter, gemischtes Kräuter, alter Deutsch. Gemischte Kräuter, G und G, Grün und Grün. diese Mix aus zwei grünen Kräutern schon eine mittlere Menge Gesundheit? Ich mal Grün alleine, hat eine kleine Menge. Ich habe es nicht gelesen. Der Tresor ist noch da, alter Ich habe hier noch einen Tresor Also laut Map ist dieser Raum hier komplett durchsucht Sehr heftig, dass sich aufgespiked. Ähm, ja, da ist eine Tür. Ein bisschen. Alter. Jesus. Okay, da muss irgendwas Großes sein. Wie auch immer. Äh, ja. Vom Namen her, Redfield. Heißt doch Redfield, oder? So war das doch. Ich meinte, ich bin Claire Redfield. Das müsste ja der Chris sein. Chris aus im ersten Teil, der verschwunden ist. Jill hat ihn nicht gerettet, also ich nicht. Aber das weiß die PS ja nicht. Oder ich weiß nicht, was das Kanonende ist, ob Jilly nicht äh, retten konnte. Ich treffe nicht mal. Fuck? Alter! Ja, hier verreckt man die Bücher. Lad nach! Da ich nur drei okay, Ich bin absolut schlecht gerade gewesen. Das tut mir leid. Ich spiele übrigens auf normal, nicht auf easy. Ich weiß nicht, was ich mir da gedacht habe gerade. Aber hey. Aufgrund des Platzierens. Ja, Scherzuntergehofft. Sicherheit der Bürger wir haben zu viele untergebracht. Okay. Eine der zufluchtsuchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen, dabei einen Beamten getötet. Drei weitere das Täter wurde schnell gefesselt die Nerven durchgegangen sind. Ich glaube eher, er ist ein Zombie geworden. Ein Mob hat die Station angegriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebende konnte zwar hinter die Sicherheitstüren pflichten, wir sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sind von der Außenwelt abgeschnitten. Im Westflügel der Polizeistation ist gegen 1325 ein weiteren Angriff gekommen. Dabei schaffen 12 Personen, es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinkt Angst und alles im Chaos. David Ford. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, die haben das IGEOS First Floor wieder. Klar, amerikanisch. Geh ich da durch? Hier, jetzt einfach mal da durch. Ich komme sicher noch mal in den Aktenraum rein. Ich kann einfach... Ich kann nicht einfach so... Komme sich in den Aktenraum rein. Oh, Crit, nice. Äh, ich sehe gerade, dass wir hier das Kreuz haben. Hier die Peak. Also gehe ich mal davon aus, dass die verschiedenen Türen diese verschiedenen Schlüssel brauchen. Wo ist die Hitbox? Da. Okay. Die schließfächer können wir später wahrscheinlich auch machen. Ich denke mal, dass es je nach Progress kriegen wir dann äh, Karten. Mit diesen Karten können wir hier noch bestimmte Items rausholen später. After also, Tastatur des Schließwort Terminals, einige Taste, die verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Ah, ich kann 102 und 103 natürlich nicht eingeben jetzt. 106 kann ich aber eingeben. Wichtiges Objekt. 109 kann ich machen. Da brauche ich... Eindeutigen Item. Also 109 können wir noch machen. ja ich kann die 2. 2 und 3 kann ich. Ich dachte vielleicht kann ich trotzdem äh, drauf drücken, aber geht nicht. Aber das ist gut, das heißt, sobald ich die Tasten 2 und 3 habe, kann ich hier noch ganz viele Items holen. Schießpulver komme ich doch noch nicht ran, warte mal kurz. Da komme ich ja... Ich dachte gerade schon. In der offene liegt natürlich nichts, das ist logisch. Okay, wie sieht das da hinten aus? Da dunkel, das ist eine Treppe und die Dunkelkammer. Äh, ich will zuerst mal das Büro noch durchsuchen vielleicht. Zweimal Schießpulver gibt eine Pistolenmunition. Schießpulver plus hochwertiges Schießpulver gibt Säuregranate. Maschinenpistolenmunition ist zweimal hochwertiges Schießpulver gelb. Okay, weiß ist... Okay, okay. Alright, da haben wir unsere Kombi. Wenn man zwei Einheiten davon kombiniert, erhält man normale Pistolen-Munition und dies plus ein weißes ergibt wie gehe ich dir denn irgendwo hinweise für diese Tresore ich weiß es echt nicht Es gibt sicher irgendwo ein Zettel, der mir das sagen kann. Einsatzbericht. Außer mir sind noch drei übrig, keine Waffen, keine Mund. Schomützler und uns geistigen Körper. Ich meine, das ist nicht alles genau vor. Jetzt soll es noch einen Tunnel aus den Zeiten des Museums geben. Ich habe ihm Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt er ganz gut. Keine Beweise, bla bla bla. Nicht auch zombie Also sie wollen. Sie sind nicht sicher, dass die Kanalisation auch sauber ist. Aber sie wollen probieren, den Tunnel zu finden. Das ist eine sehr gute Idee. Hast du? Erster Einsatz des Anfängers. Leon, es Kennedy bekommt sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg verschlägt sich in den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei... S, nicht? Alter, okay. Warte mal kurz. Wir haben Elliot E. Wir haben D für David. Und wir haben N für Nil. Haben wir überhaupt ein N da vorne? Ja, haben wir, ja, haben wir. N. E. D. Nein, du bist doch ein Wichser. Mach mal kurz. <lacht> nice. Ich brauche keine Knarre. Was ist das für ein Erfolg? Versiegen sie Gegner mit einem Messer. Das finde ich eine gute Sache. holzbretter -Fanage. Oh. Achso, es gibt Concept Arts und Figuren. Nice. Kostüme, alternative Outfits. Das finde ich toll. Das finde ich wirklich toll. Kostüme sind toll. Absolut useful, aber sind ist toll. Äh, finde ich hier ein Namensschild irgendwo? Da unten. George Scott mit G. Rita, also g -R E-R-M. Das war ja die Reihenfolge andersrum. Das heißt, der Neuling war scheiße, Er hat das nicht rausgefunden. Aber den Tresor finde ich nicht. Ich bin sehr äh, geneigt dazu, schnell nachzuschauen, wie ich diesen Tresor ehrlich gesagt. Äh, aufkriege, ehrlich gesagt. aufkriege, ehrlich gesagt. Nur um rauszufinden, wo ich den Code finden kann. Weil ich habe keine Lust, dass ich da nur rumrate. Äh, Resident Evil 2 Büro Westseite. Tresor wird sogar schon vorgeschlagen. Safecodes für alle Tresore. Zum einen gibt es Tresore mit mechanischen Schlössern, sowie Kombinationsschlösser, die einen dreistelligen. Okay, also es gibt die Codes immer in der Nähe von den. Ah, okay. Fürs Wartezimmer kriegen wir. Wartezimmer war der da drüben, ne? Genau. Den kriegen wir erst im Beobachtungsraum im ersten Floor. Den haben wir noch nicht. Okay, dann lese ich jetzt auch nicht, wie der Code geht. Einfach, ich will nur wissen, wo ich das krieg. Westseite, First Floor im Büro. Das haben wir gemacht. Tresor im Büro auf der Westseite. Im Eckbüro des Büros auf der Westseite verhält ich eine Akte im Stars Bureau auf Second Floor der Polizeistation. Da bin ich noch nicht. Dann lese ich den Code jetzt auch nicht. Oh, er steht schon da. Ja, gut, ich mal. Links 9. Links 9. Rechts 15. Links 7. Okay, cool, die haben wirklich immer denselben Code. Aber es ist gut, das heißt, ich krieg die später die Codes. Ah, ja, bitte. Ich glaube, ich lese den Tresorkod noch aber trotzdem mal. Eine Peak-Tür. okay, die kriegen wir wirklich erst später. Ich glaube wir können wirklich nur in die Dunkelkammer gehen. Ich bin eigentlich nur so schnell wie möglich wieder weg, deswegen... Ich wusste nicht, dass ich die noch hochmischen kann. Heilwirkung, ja. Grüne Kräuter Heilung. Blaue Kräuter Gegengift. Rot. Blau und Rot gibt Konstitution. Ich dachte, rot und grün ist die stärkere Heilung. Es gibt ernsthaft einen Speicherzähler. Alter. Also, ähm... SLS kann ich noch nicht brauchen. Weil ich die Waffe nicht habe. Wenn das eine Waffe ist, vielleicht ist es auch ein Ausrüstungsteil für meine Pistole. Okay, ich könnte jetzt Pistolenmunition herstellen, aber ich lasse das noch. ich habe das gefühl ich habe 26 schuss das ist schon recht okay äh, dann mache ich das lieber erst später Moment. ich muss ein bisschen runter so. ja viel besser ist auch angenehmer für mich gerade ähm. film ist beweismaterial nicht liegen lassen Was versorge ich denn überhaupt? Ein Erinnerungsfoto? Ich das Foto jetzt in meiner. Ja, da. Okay. Interessant. Ich glaube übrigens, das Messer ist hier drin viel effektiver als im ersten Teil, zum Original. Äh, ich verstaue das mal. Material, heilendes Objekt, wichtiges Objekt. Aber der hat einen Haken, ich vermute mal, der ist einfach gebraucht. Spezialzubehör. Ähm, Ich habe die SLS 60, kann ich da, warte mal, kann ich das einfach so... Oh! Ich dachte, dafür brauche ich eine Werkbank. Ich bin zu ver. Ich bin es zu gewohnt von anderen Spielen. Und ich bekomme so viel Mund, ich muss es nicht mehr machen. Da geht noch mal eine Treppe hoch, da ist noch eine Tür. Jetzt sind wir hier oben, okay. Wischhaus war schöner. Wischhaus würde ich tatsächlich fühlen, ehrlich gesagt. Wow. Oh. nicht, bitte nicht spielen. Das war gut, das war sehr gut, scheiße. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe anzuschalten. Schalten Sie allein, um die Tresor zu öffnen. Die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus und Sie müssen wieder von vorne anfangen. Genau, ich kann ihn jetzt untersuchen. Oh, ich mag das Tutorial. Also das war der. Also wenn ich den mache, dann den. Das war der falsche, also zack. Oben links, unten rechts, dann den. Notizblock. Habe ich steht hier? Ja, habe ich, guck mal an. Also wir haben Das ist okay, das sind meine Notizen für Trophies in DBD. Also zuerst oben links, dann unten rechts ist Nummer 2, dann das war Nummer 3. Das ist, das ist 1 2 3 4 5 6 7 Das ist Nummer 6. Dann ist das Nummer 8, das ist mega einfach gerichtet. Der müsste Nummer 4 sein. Und das Nummer 5. Ich kann jetzt aber einfach weitermachen mit Nummer 6, 7, 8, 1, 2, 3. Cool. Hat das per se keine... Taste drauf, aber ich kann es ja trotzdem irgendwo einbauen ähm, Jetzt zu dem hier Wenn ich da einfach reinlaufe Dann macht's weh das Macht ja aber nicht genug weh, dass sie daran stirbt Das ist schon mal etwas Wir können es brute forcen. Das wäre lustig gewesen. Äh, wir können es brute forcen theoretisch. Wir machen das kurz so. Mal gucken, ob wir wirklich Brute Forsten können. Okay, das geht ewig mehr, das Brute Forsten. Das ist das einzige Schloss, das ich jemals Brute Forsten werde. Einfach, dass wir das geklärt haben. Wenn ich jetzt einen Buchstaben überspringe, dann bin ich komplett am Arsch. Wir kriegen auch keine Hinweise von wem das ist, ne? Das einzige Mal, dass ich das jemals mache. Wenn wäre es schön gewesen. Aber mal, ich hätte zu Autzug müssen. Egal, wir fangen einfach bei. F an jetzt. Ich glaube, das habe ich sogar schon probiert. <lacht> oh, Cap. Da kommen wir also erst später rein. Und schön, dass hier ein paar Kommentare dazu abgeht, wenn da Zombies rumstehen. Also das finde ich voll cool. Man könnte sagen, irgendwann hat man sich daran gewöhnt, aber dieses Ah, echt jetzt? Ist jetzt schon. Ist jetzt schon nach so drei Zombies dieses.. What the fuck? Why? Oh, können wir die Statue bitte wegnehmen? Nein, können wir nicht. aus. Ich glaube nebenbei einen Stream laufen, dass ich sehe, wenn was abkackt. Mein Handy hat jetzt gerade eine Nachricht gekriegt, im Sperrmenü ist nicht mehr ausgegangen. Nein, aber ich bin nicht rein. An alle Überlebenden, betrachtet dieses Geschenk für alle, die das Pech haben, noch am Leben zu sein. Halte die Augen offen nach den unheimlichen miskerlen die wie gehäutig aussehen. Sie sind zwar blind, aber sie sind... Sie haben einen überragenden Hörsinn. Toll. Solange man nicht wie ein Volltropfball durch die Gegend rennt, kann man ihn verschleiern. David. Frage ist jetzt, wie kann ich schleichen? Ganz langsam laufe. Da kommt gleich ein Lecker. Ich habe Bock, hab Bock, kurz zurückzugehen und alles liegen zu lassen. Was wir hier haben. Hä? Ah, das ist nur ein Schloss. Aber ich finde es cool, dass man das auch machen kann tatsächlich. Einfach sagen, ja, ich nehme jetzt die Zeit. Ich drücke einmal alle Kombos durch und irgendwann geht's. Diese Konzernwechsel haben mir den Geld hinabgedreht. Ich habe die in dann präpariert. Okay, nice. Als die Statue drin. Er hat ja, präpariertes C4 benutzt. Aber was hieß es in der Notiz? Ähm ich habe die Dreckschweine damit separiert muss ich nur noch zünden, dann war es das mit denen. wir müssen wir wahrscheinlich einen Zünder finden. Yo! Wie, das ist ein Leiter? Wollen wir da hingehen? Muss fast, ne? Die Frage ist jetzt, wir sind hier in der Bibliothek. Wahrscheinlich, ich habe diesen peak schlüssel Und da unten ist die Peak tür Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich hier runter kann und durch diese Tür. Aber zuerst... Fuck you, Schwie! Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich gezuckt habe, nicht wahr? L1, L1, du da. Man merkt nie, wenn ich zucke, ich weiß. Ich bin der absolute Ninja in diesem Spiel. Marvin ist doch der Dude in der Mitte, oder? Glaube ich. bist du ja. Komm her. Was ist los? Siehst du das? Oh mein Gott, er lebt noch. Du kennst ihn? Ja, das ist Leon. Ich äh, kenne die oder so. Der Neue kam mir gleich bekannt vor. Du kommst zu dem Hof da. Die Stufen hoch, Ostseite. Okay, danke, bin unterwegs. Ja, ja, dieser Leon wieder.